Ich bin Robin, einer der drei Gründer von Umami. Und Umami produziert hier in der Mitte der Stadt Microgreens. Microgreens beschreibt eigentlich ein Stadium einer Pflanze. Und zwar ist es das Stadium, wo die Pflanze die höchste Konzentration an Nährstoff und Vitalstoff hat. Und das ist dann, wenn sie älter ist wie eine Sprosse, aber noch nicht so alt wie eine ausgewachsene Pflanze. Und zu dem Zeitpunkt, dem wir die Pflanze ernten, und bei unserem Ökosystem hat sie die besten Conditions, die besten Voraussetzungen, um so zu wachsen. Angefangen hat es eigentlich nicht als Schnapsidee, sondern als Geschmacksidee. Weil wir, drei Gründer vor allem und auch drei gute Freunde, damals eine Idee hatten, wie wir die Kulinarik leben eigentlich ein Restaurant aufmachen wollen. Und ein wichtiger Teil oder von dem Konzept war, dass mindestens die Hälfte von dem, was wir auftischen, das selber produziert. Die Idee des Restaurants ist dann nie real geworden. Heute sagen wir zum Glück und wir sind dann wie einen Schritt zurück und zwar wirklich in die Produktion der Lebensmittel und haben uns mit der Thematik auseinandergesetzt, wie wird Essen produziert mit der äh, Bevölkerung, die immer mehr wächst, mit den langen Distanz der Lieferungen und wir haben dann wirklich wollen, am Ort vom Konsum hochwertige Lebensmittel produzieren. Und wir wollten zuerst der Stadt machen, in der Stadt hat man nicht so viel Platz zur Verfügung, um Sachen anzubauen. Darum haben wir uns eigentlich auch mit alternativen Anbaumethoden auseinandergesetzt, die trotzdem qualitativ hochwertigen Food ähm, zu Und sind so auf die Aquaponik gekommen. Was das bedeutet, ist, dass du Fisch und Pflanzen zusammen im Nährstoff- und Wasserkreislauf hast. Und die Teile leben in einer Symbiose. Was man hier sieht, ist eigentlich unser Herzstück. Der Kern von Mami. Das ist unser Ökosystem. Wir haben einen Teil an, wo wir eigentlich eine Natur sind, da werden alle Nährstoffe generiert, abgebaut, verwertet und wieder umgewandelt. auf der Seite haben wir unsere Gestelle, wo wir aktiv bewirtschaften, wo wir Pflanzen anbauen, wo wir nachher wieder rausnehmen aussehen um zum können essen. Man sieht, es hat da ganz viel Wasser drin, es fließt überall. Da leben prinzipiell mal Fisch drin, die wir füttern mit biovegetarischem Futter. Die verdauen das und dann es eigentlich die ganze die aber über Garnelen, Schnecken, Muscheln, Algen, Plankton bis aber zu ganz kleinen Tieren wie Bakterien, wo alle von, dem, von diesen Ausscheidungen leben. Und das ist dann irgendwann sedimentlos und in ganz komplexer Form im Wasser gelöst, sodass wir das Wasser nachreichend in die Gestelle rein tun, wo die Pflanzen dann davon leben. Während wir das Wasser in die Gestelle nehmen, nehmen die Pflanze, die Nährstoffe wieder raus, das Wasser wird sozusagen wieder leer und dann kann man das mit einem System zurückgeben, als frisches Quellwasser und so eigentlich der Kreislauf wieder von neuem starten. Bei uns im Speziellen haben wir nicht einfach irgendwelche Tanks und irgendwelche sterile äh, Gestelle, sondern bei uns, wollen wir eigentlich mit der Natur produzieren, und das macht uns aus, dass wir möglichst viele verschiedene Nährstoffe, möglichst viele verschiedene Tiere haben, wo die, die besten Nährstoffe dann äh, für die Pflanzen generieren. Das Besondere an unserem Betrieb ist, dass wir junge, naive Typen sind, die vielleicht eine andere Herangehensweise haben, vor allem in dem doch sehr industriellen Teil Nahrungsmittelproduktion, und eigentlich damit Anklang finden und, und können beweisen, dass die Natur eigentlich alles schon kann und man da nicht von Hand nach gross muss etwas reinmischen, muss sie einfach ein bisschen besser verstehen und wenn man das macht, dann, dann kann man eigentlich viel daraus ausnernten und davon leben nehmen. Wenn man Microbreens isst, bekommt man eine höhere Konzentration an Nährstoff über, als wenn man das Gemüse oder die, das Kräutchen in der ausgewachsenen Form isst. Man kann es über die Zucker streuen, man kann es auf ein mit dem Frischkäse drauf zum Beispiel, man kann es über das Radbett streuen, am Schluss, nachdem man es gerät hat. Also eigentlich überall, um nach Leipzig hineingehen und Geschmack.